Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Nelex. Du bist ein Level aufgestiegen. Öffne mit V einen, deinen Adjutor, um neue Attributspunkte zu verteilen. Finde einen Lehrer, um für deine Lernpunkte Fähigkeiten zu erhalten. Okay. Attributspunkte kann man oft an Ort und Stelle verteilen und äh, Fähigkeitenpunkte über einen Lehrer. Richtig oldschool. So. Da ich ja auf Kleriker gehen möchte und die Kleriker sehr magiebewandert sind, werde ich wahrscheinlich sehr viel Intelligenz brauchen. Intelligenz gibt deine geistige Leistungsfähigkeit wieder. Sie erhöht je nach Fraktionszugehörigkeit Dauer auf dein Mana oder deine psy und ermöglicht dir bestimmte Fähigkeiten zu lernen. Machen wir. Hallo? Ach, wir haben 10! Okay, dann verteile ich das. Ähm. Scheiße, wie verteile ich das denn? Geschicklichkeit gibt deine Agilität und Gewandtheit wieder. Sehr oder deinen Fernkampfschaden und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu lernen. Konstitution. Sie erhöht dauerhaft deine Lebensenergie. Sie hat deinen Nahkampfschaden, ermöglicht dir bestimmte Gegenstände zu benutzen, Gerissenheit. Ihr ermöglicht dir bestimmte Fähigkeiten zu erlernen und sofern du Outlaw bist, erhöht sie dauerhaft deine Stimmkapazität. Okay, Gerissenheit brauchen wir primär als Outlaw und Stärke wahrscheinlich primär als Berserker und Intelligenz als Dingens. Wobei Geschicklichkeit bräuchten wir glaube ich auch als Outlaw. Ähm, ich denke ich gehe so ein bisschen auf Konstitution. Hier ist aber kein Stat, der mein Mana irgendwie erhöht. Ach doch hier, erhöht Dauer auf dein Mana, huch. Dann mache ich das so. Ich mache eine 7 zu 3-Verteilung. Heißt, also 7 Punkte in Intelligenz, 3 in Konstitution. Damit ich halt nicht ganz so wie eine Glass Cannon rumlaufe. So, Punkte verteilt. Auf in die Ruinen. Let's go. Aber Vorsprechen. So. Wir gehen durch die Ruinen. Hm. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Du hast dich für den schwereren Weg, Weg entschieden. Ja, das ist doch gut. Schwer ist gut. Schwer wird immer oder meistens sehr gut belohnt. Besser als leicht zumindest. Wenn man es denn überlebt. Fertig? Los, ich glaube an dich. Du schaffst das. Und solange gucke ich mich hier um. Dieser Fuck Wiese? Die wir haben jetzt neue Monster hier. Ein Wühler. Sowieso wie so ein Molorad auf Steroiden. Hallo? Greif nicht mich an, sondern ihn. Sauber, Erfahrung plus 30. So, was haben wir denn hier? ist das denn? Du hast einen Teleport aktiviert. Du kannst über die Karte deinem Adjutern und zu diesem Teleporter aber Schnellreise zurückkehren. Aha, also gibt es hier ein Schnellreisesystem. Ähnlich wie Skyrim. Fertig. Warte, noch nicht fertig. Erstmal looten. Looten und Ratten killen. Ja, man kann sogar Leitern klettern, obwohl man einen Jetpack hat. Oh, der klettert die aber echt langsam hoch. Kann man nicht sprinten? Nee, leider nicht. Hier fliegt die ganze Zeit so eine Mücke rum und das nervt mich. Oh. What? Die können schießen? Was? Die können schießen, Alter. Die können fucking schießen. Diese Wühler. Damit hat er mich aber echt gott off guard getroffen gerade. Oh, hier haben wir ein paar Pfeile wieder. Aber. Ich gehe mal hier hoch. Beziehungsweise fliege ich. Ja, einen Köcher haben wir gefunden. Der da enthält zehn Holzpfeile. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Ich muss diese Viecher eigentlich zu ihm locken. Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich muss die Viecher zu ihm locken. Die geben schöne Erfahrungen. So. Komm her. Ah. Uff. Lauf. Hier. Nein, komm her. Wohin läufst du? Ich hab hier Leute für... Ich hab hier Viecher für dich. Ey, will der mich verarschen? Hier ist... Sind, hier sind... Fucking Monster. Jetzt greif sie doch an. Na, geht doch. Alter, was für ein Giraffe hier. Ey. wieder einfach nicht checkt, dass ich da gerade zwei Monster im Schlepper habe. Junge, Junge. Los, hole ihn dir. Und ich äh, loote hier mal ganz kurz. Stop. <lacht> Komm, ich mit so zwei Viechern im Schlepper, die mich one-hitten könnten, ey, nee, und der läuft einfach weiter. Not the fuck was given? So, noch eine rostige Axt. Dual-Wheel kann ich aber nicht machen, ne? Wäre auch zu schön gewesen. Kleiner Rucksack. Was haben wir? Klopapier. Wenn man das auch im Rucksack aufbewahrt. Nehmen Propaganda. Okay. Weiß zwar nicht, was da steht, aber okay. Oh, hier vorne war noch eine Leiche. Ich habe sie nicht vergessen. Kleiner Energiespeicher, 64 Elixid, Waffe eines Klerikers. Ah, kann ich die ausrüsten? Ja, sieht gut aus. Was hatten die? Im Vergleich zum Setzerbogen. Schaden 40. Reichweite 50, Schaden, äh nee, Schaden 34, Reichweite 50, Schaden 40, Reichweite 30, also ein bisschen mehr auf Nahkampf. Magazingröße 20. Fehlendes Talent, Geschicklichkeit, fehlendes Talent, Stärke. Geschicklichkeit und Stärke bei Klerikerwaffen? Habe ich vielleicht doch die falschen Stats geskillt? Psi, Batterie, technische Waffen bauen, Kraftreinigung, Schild. Intelligenz, Konstitution, Intelligenz, Geschicklichkeit, Ah, okay man hat hier so quasi querbeet, Kraft, Kraftwelle, <lacht> Kraft, Kraftwelle, erlaubt ihr die Psi-Kraft-Kraftwelle einzusetzen, <lacht> das ist ja wie so ein Machtschub, ey, ich bin ja voller Jedi dann, Phasenverschiebung. Oh, das ist ein Teleport, Gerissenheit brauche ich, Kraft, das letzte Gefecht, Wiederbelebungsauf äh, Aura. What? What? Geile Scheiße, ey. Was, was sind das für geile Skills? Okay. Also die richtig geilen Skills. Hier wie ähm, Kraft äh, Welle. Denke ich mal. Oder hier Kraft Phasenverschiebung. Dafür brauche ich Gerissenheit halt und Stärke. Hm, mal schauen. Ich hoffe, ich kann später noch rerollen, wahrscheinlich nicht. Kann weitergehen? Ja, warte. Ich schau mich mal kurz hier um. Dietriche. Oh, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, hier runter zu gehen, alleine. Es ist so hell. Okay, hier ist nichts. Oder? Okay, hier ist nichts. ist nur der Hintereingang. Hier ist eine Ratte. Erschreck mich doch nicht so, du Scheißratte. Ratte. Ich habe voll Schiss, dass hier wieder so ein Heuler ist. So ein, äh, so ein Wühler. Man sieht hier auch echt nichts. Kleiner Mana-Trank. Ich sehe gar nichts. Kann ich nicht Licht machen? Habe ich nicht eine Öllampe oder so? Aber die ist defekt, meine ich. Dann da zumindest. Magnesiumfackel. Hier. Passt doch perfekt. Ach, das sieht schon viel besser aus. Jetzt haben wir auch Licht. Aber sag mir nicht, dass ich jetzt nicht looten kann. Ich komme, ich komme, ich komme. Fertig. Ja, ja, schon gut. Keine, keine Eile. Dann kann man irgendwie das scheiß Hut ausblenden. Ich guck mal kurz, ob ich mit irgendeiner Taste... Ah, ja, fast. Macht das dann so. Genau in dem Moment, wo ich dann halt ähm, das Inventar aufrufe, blendet sich das Hut aus und das kann ich dann benutzen, um... ...um einen Screenshot zu machen. So muss ich das, glaube ich, benutzen von jetzt an. Oh, junger Hornwolf. Großfleisch erhalten. Noch ein Kleriker. Oh, eine Truhe. <lacht> Brause. ist ja süß. Ahoy Brause in so einer Truhe von den Klerikern. Da haben wir wohl eine kleine Naschkatze unter den Klerikern. So, da geht's rüber. Noch ein Kleriker ganz schön viel Elixier bei sich. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Hm. <lacht> Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Alles klar. Gib mir einen kurzen Augenblick. Ich muss hier nur alles looten. Gebetsbuch eines Klerikers. Lass mal reinschauen. Reinheit ist dein oberstes Gebot. Deine Botschaft verbreiten wir im ganzen Land. Bekehren die Ungläubigen in deinem großen Namen. Kalan, wir folgen deinem Weg bis zum Tag der Rettung. Amen. Ich schätze mal, Kalan ist mein Gott. Anleitung kleiner Energiespeicher erhalten. Ist hier unten. Ich dachte gerade, einen Moment, das Ding lebt. Und sieht das hässlich aus. Ähm, wo ist denn hier der fünfte Kleriker? Ich meine, ich habe nicht alle Kleriker... ...Waffen... ...Missionen, Geburt, -Geburt Okay, Ach da. Äh. Wo sind die... Missionen mit den Klerikern? Das ist ja Ding. Das ist ja ein Ding. habe ich die schon abgeschlossen. Hauptmission. was in die Ruinen. Nee. Hier irgendwo ist doch noch ein Kleriker. ich Sollte eigentlich einer sein. Ach da, da ist die Waffe des Klerikers. Sauber. Damit hätten wir fünf gesammelt und können jetzt endlich abhauen. Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Hm, aus der Nähe betrachtet wirken diese Waffen weniger furchteinflößend, als man glauben mag. Trotzdem sollte man sie mit Respekt behandeln. Meiner Meinung nach gehören sie aus dem Verkehr gezogen. Glücklicherweise ist jetzt genau der richtige Ort dafür. Hm, da kann ich die verscherbeln. Habt ihr öfter Kleriker in Edan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten, scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Tja, müssen halt noch, noch mehr Ressourcen suchen, weil bei ihnen anscheinend die Ressourcen alle sind. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst, folge mir. Der Let's Absturz go. des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist Ortus. es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei Ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Äh, warte kurz, wo ist denn der jetzt schon wieder hingelaufen, Alter? Meine Fresse, jetzt warte doch, ey. Wo ist denn der hin? du, egal. Ich muss noch das hier erkunden. Mein Looter klingelt, nämlich... Guter Becher, nice. Damit kann man auf jeden Fall einen sehr geilen Kaffee äh, beinhalten mit dem Becher und transportieren und daraus trinken. Fein. Golfbrocken, oh nice. da hängt etwas Der zweite Hinweis. Ich bin nicht gut Scheiße. was auch immer damit gemeint ist. Zweiten Hinweis. Hier oben ist wieder ein Köcher. Sauber. So. Äh, wo ist er denn jetzt hingelatscht? Ach, da ist er. Ja, komm. Also los. Also los! Uh, hier ist noch was. Kurz ein Lagerfeuer. Okay, hier kann man noch mal schlafen. Man hat hier echt verdammt viele Schlafmöglichkeiten. Warum kann das nicht in Gothic 2 so sein? Da suche ich teilweise verzweifelt nach einem Bett. An manchen Stellen. Haben wir einen Kampf hier oder was? Ich höre Musik. Die auf den Kampf hindeutet. Ach da. Komm ich erstmal? Okay. Nevermind. Level up. So, wir machen wieder sieben Intelligenz. Und drei Konstitution. Nein, nicht verwerfen. Und irgendwann skill ich dann auch auf Geschicklichkeit und Stärke und so. hier schon wieder die Kampfmusik. Da unten. Ui, der sieht aber radioaktiv aus. Wahrscheinlich spuckt er ja. Das war so klar. Oh, was sind das denn für Viecher da hinten? What? Alter, was sind das für Viecher? What the fuck? Also, ob ich so weit reiche. <lacht> Ja. Oh nice. Oh nice. Na, kommt her. Na los, was ist denn? Kraftloser Raptor. Alter, die sind ja voll leicht. Ey, ich fick die. Lol. Ich kill die. Die sehen so bedrohlich aus, aber die haben eigentlich gar nichts drauf. <lacht> wie geil ist das denn? Ich fick hier echt die härtesten Monster überall. Ups. Jetzt frage ich mich natürlich, wie es mit dem Vieh aussieht. Ein Unhold. Also, sag mal nicht, der Wurf mit Nein! Was? Das Ding hat mich doch noch nicht mal getroffen. Also bitte. Hm, ich frage mich, wenn ich das Vieh zu, ähm, zu Duras locken könnte, wie viel Erfahrung es wohl geben würde. Ich probiere es einfach mal. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Oh. Komm her. Er ist verdammt langsam. Das ist mein Glück. Ich muss nur den Felsen ausweichen. Dann ist alles easy. Kann der überhaupt schwimmen? Ich hoffe mal, ich kriege ihn hier irgendwie über den Fluss. So. Nein! Not even close. Komm her. Ja, er geht über den Fluss sauber. <lacht> komm, komm, folg mir. Wiesenkraut. Von Rügenwalder müde. Na komm. Da hinten ist Duras. Oh, Duras. Nein. Oh, Alter! Dieses Scheißvieh prediktet mein, meine äh, Laufbahn und wirft dann quasi da schon in den Weg rein. Na lol, wo kommt das wieder? Nein, hör auf mich zu fokussen. Töte ihn doch! Töte ihn doch! Das holt wieder aus. Sauber. Und da hinten ist noch eins. Los Duras, ich glaube an dich. Alter, das muss ich capturen. What? Was? Alter. Oh, warte mal. Warte. Nochmal. Nein! Oh, das ist so schwer! Hallo, zoom noch ran! Mist, ich kann nicht ranzoomen! Warum kann ich nicht ranzoomen? Hallo, ich will ranzoomen! Nur zoom ran! Weißt du, das geht einfach nicht. Ach, jetzt geht's. Nein, nicht geklappt. So. Ja, komm. Jetzt ist die Kamera schon wieder zurückgesetzt. Zoom ran! Okay. Wie viel Leben hat er noch? Sag mir nicht, der ist tot. Nein, der ist tot! Was, der ist tot? Nein! Der ist tot! Der ist tot! Ohne Scheiße! Und der hat ihm so viel Schaden abgezogen, also oh. quasi nichts. What the fuck, der ist tot! Hat er wenigstens gute Sachen zum Looten? <lacht> Scheiß, Alter! Er hat Dubas gekämpft. Okay, das ist echt ein krasses Vieh, ey. Das ist voll der World Boss. <lacht> da bin ich mitten in einer Rolle verreckt, ey. Da guckt noch seine Beine nach oben. Ich mach Yoga. Alter Falter. Hat der doch eiskalt Duras gekillt. Ey, was für ein Kampf. Vor allem richtig schwer da irgendwie ähm, ja, einen Screenshot zu machen. Es ist so kacke, dass man äh, das HAT nicht irgendwie ausblenden kann. Naja, egal. Das war es auch mit dieser Folge. Ein epischer Abschluss. Ich werde mich jetzt nicht an den Unhold wagen. Ich glaube, der hat mich äh, gesehen. Ich werde mich nicht an den Unhold wagen. Sondern ähm, mehr ohne den machen. Ja, ich dachte, Duras wäre irgendwie ein NPC, der unbesiegbar ist jetzt so fürs Tutorial. Hab ja auch in Gothic einige NPCs, die nicht sterben konnten. Äh, ja, ich habe das Gegenteil bewiesen gerade. Beziehungsweise der Troll. Ladies and Gentlemen, danke fürs Einschalten und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Ich freue mich schon. Bis dann.